Wir am Entwicklungszentrum Röntgentechnik machen Pflanzenphänotypisierung mittels zerstörungsfreiem Monitoring. Phänotypisierung ist das Erfassen von pflanzentypischen Reaktionen auf die Umwelteinflüsse, beispielsweise die Pflanzenhöhe, die Anzahl von Blüten oder den Fruchtstand. Dies ist besonders wichtig zur gezielten Züchtung im Hinblick auf den Klimawandel.